Welcome to Forever Green's Express Model. Welcome home. Ja, welcome home ist das Stichwort. Schönen guten Abend nochmal an dieser Stelle. Freue mich, dass Sie, dass ihr euch heute Abend dazu geschaltet Ab zu unserer Live-Geschäfts- und Produktpräsentation. Und ich liebe immer diesen letzten Teil, diese letzten Sätze, das ganze Video, aber die letzten Sätze von Ron, wenn er sagt, es ist noch nicht unterwegs oder es ist noch nicht verschifft worden, das Prodigy 5. Ich weiß auch in dieser Runde, heute Abend sind schon einige dabei, die Prodigy 5 schon erhalten haben, schon getestet haben. Ich lese täglich die begeisterten Meinungen und die Feedbacks dazu. Ich habe es leider noch nicht bekommen hier in Südspanien, aber das ist nun mal halt so an der Grenze zu Afrika. Aber das ist alles nichts Schlimmes. Mir ist es wichtiger, dass ihr alle da eure positiven Erfahrungen mit habt. Also, um was geht es heute Abend für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind oder jetzt neben jemandem sitzen und zuhören und zuschauen? Also, es geht natürlich einmal darum... Informationen zu sammeln, wichtige Informationen zu bekommen. Deswegen empfehle ich natürlich, sich Notizen zu machen. Man kann das auch mit, ja, mit Hardcopies, also mit Screenshots machen. Ich, ich empfehle den konservativen alten Weg. Ja. Ein kurzer Bleistift ist besser als ein langes Gedächtnis. Und schreibt euch einfach ein paar Notizen auf und dann bitte hinterher eventuelle Fragen mit der Person klären, die zu heute Abend eingeladen hat. Der Hartmut aus Ostfriesland schreibt schon super. Und Karin und Steffen sind auch am Bord. Und äh, ja, täglich, wie gesagt, erfreue ich mich auch an euren Feedbacks, gerade auch zu unserem neuen Produkt. Und das es heute Abend natürlich ganz zentral geht, liebe Freunde, die heute das erste Mal da sind, das Geschäft, das ich jetzt heute vorstelle, diese Gelegenheit ist natürlich sehr viel umfangreicher als das, was ich heute vorstelle. Ich möchte heute das Highlight vorstellen. Ich möchte heute eine Entscheidungsgrundlage geben, auf der man ein, ja, mit gutem Gewissen, mit gutem Gefühl eine Entscheidung für seine eigene Zukunft treffen kann. Und ganz kurz erstmal zu meiner Person, auch für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, das kleine Video, das ich gezeigt habe, das Promotion-Video für Mabea, da kriege ich Geld für. Ja. Ja, ihr kennt das in der Werbung. Nein, natürlich Quatsch. Ich lebe hier seit fast neun Jahren mit meiner Frau und vier Hunden an der Costa del Sol in einem herrlichen kleinen Ort. Ja, so klein ist er im Sommer dann auch nicht. Mabea, vielleicht der eine oder andere schon gehört. Und ich erwähne das immer deswegen, weil ich mir das vor neun Jahren leisten konnte, hier hinzugehen. Nicht nur finanziell, sondern vor allen Dingen auch, weil ich die Freiheit hatte, das zu entscheiden. Und um das Thema geht es heute Abend auch. Es geht nicht darum, unbedingt auszuwandern oder das Geschäft im Ausland betreiben zu können. Im Gegenteil, das Geschäft lässt sich wunderbar auch in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland äh, ja, durchführen, vielleicht sogar besser als hier in Spanien, aber man kann es einfach überall tun. Und deswegen dazu ein paar Informationen mehr. Christa schauf -Keuch. Ja, ihr sollt euch nicht so stressen, ja, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr es tut, um heute Abend dabei zu sein. Also mein Ziel ist es heute, ein Geschäftsmodell vorzustellen, das mein Leben ja, verändert hat, inzwischen seit 26 Jahren und ihres, eures vielleicht verändern wird. Das ist immer ja, der größte Lohn eines Networkers, nicht sein wöchentlicher Scheck, sondern ja, die Tatsache, dass man Menschen begleitet, die genau den gleichen Werdegang oder die, den gleichen Erfolg haben, den man selbst bereits hatte. Das ist mein Ziel und das ist auch, um was es sich heute Abend bei dieser Veranstaltung dreht. Schöne Grüße übrigens von meinem Freund Mirko Ribul, Freund und Partner Ribul, der heute Abend nicht dabei sein kann, er lässt sich entschuldigen. Er ist viel unterwegs über die Feiertage, gerade aus Ägypten zurückgekommen und heute schon wieder im Auto nach Ungarn, wo er mit seiner lieben Frau am Plattensee ein paar familiäre Tage verbringt. Aber wir werden nächste Woche auf jeden Fall ja, ihn sehen und auch hören, denn wir haben eine tolle neue und tolle große Veranstaltung nächste Woche, aber dazu später mehr. Also in welcher Branche bewegen wir uns? Robert Kiyosaki sagt, die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke auf, alle anderen lernen, wie man arbeitet. Ich habe das sehr früh verstanden mit dem Netzwerken, das hat nicht, eigentlich mit dem Geschäft schon mal gar nichts zu tun, denn davon leben ja alle Branchen, davon leben wir alle auch privat, ja von Netzwerken, Freunden, Bekannten, ja, und wir können natürlich heute mit den sozialen Medien das besonders intensiv betreiben, und das ist ein hochinteressantes Geschäft, wenn man in diesem Netzwerk natürlich dann auch tätig wird. Und schauen wir uns mal hier ein paar Branchen, ein paar große und äh, bekannte Branchen an, in denen man bekannterweise ja viel Geld verdient. Und da sehen wir das Network Marketing mit 178 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz ja ganz vorne steht. Ja auch noch vor der Hollywood-Filmindustrie, die dann mal gerade 80 Milliarden US-Dollar macht oder der Videospielindustrie mit 67 Milliarden, Musikindustrie und ja auch National Football oder North American Football League, alles wichtige Bestandteile, aber Network Marketing ist sehr viel intensiver und sehr viel erfolgreicher, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass etwa 50 Prozent dieses Umsatzes auch als Provisionen als verdientes Geld wieder an die Teilnehmer, an die Mitglieder dieser Unternehmen zurückliest, dann sehen wir, dass wir hier einen Wirtschaftsfaktor haben, auch was das Einkommen angeht, der seinesgleichen sucht. Denn eins steht fest, bei den 80 Milliarden in der Filmindustrie, da verdienen die paar Darsteller, die da das große Geld verdienen, ja natürlich eine Menge Geld, aber es sind auch sehr, sehr wenige. Die Masse verdient auch da gar nichts. In unserem Geschäft ist es natürlich ganz anders, denn hier werden diese 50 Prozent oder bei uns sogar 64 Prozent, ja, unabhängig äh, ausgezahlt von Alter, Geschlecht, ja, wie lange man dabei ist oder, oder, oder, oder wie man aussieht. Ja, das spielt in der, in der Filmindustrie natürlich schon eine ganz andere Rolle. Okay, gehen wir mal ein bisschen in die Details, wenn wir uns unsere Branche anschauen. Ich nenne sie mal allgemein Direktvertrieb oder Network Marketing. Network Marketing trifft es vielleicht. Am allerbesten, weil hier ist natürlich dieses Begriff des Networks, der Begriff des Networks schon in, enthalten. Und äh, wenn wir uns diese Branche mal anschauen, was haben wir denn da für Produktbereiche, die interessant sind? Was sind die Marktgrößen? Lohnt es sich der überhaupt heute noch, Network Marketing ja, zu machen, sich daran zu beteiligen? Und dann sehen wir uns mal hier diese Zielbereiche an. Der potenzielle Markt, 1,6 Billionen. 1,6 Billionen US-Dollar. Das ist unser Markt. Und das setzt sich auch im Einzelnen zusammen. Alleine 432 Milliarden äh, präventive und persönliche, damit meinen wir, damit meinen wir hier natürlich persönliche äh, Entwicklung, damit meinen wir äh, Weiterbildung, ja, persönliches Wachstum und diese Dinge. Ein riesiger Markt, auch ein Wachstumsmarkt auch mit dem wir uns mit als Forever Green intensiv beschäftigen. Dann Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel mit 104 Milliarden und dann momentan natürlich oder wahrscheinlich auch in Zukunft der absolute Spitzenmarkt, Ernährung und Gewichtsmanagement. Ich denke mal, das wird immer ein Thema sein. Das war schon immer ein Thema, aber es wird auch in Zukunft mit Sicherheit ein Thema bleiben mit 574 Milliarden. Und dann, dann mit Energie meinen wir jetzt natürlich nicht Gas, Gas und Wasser, sondern damit meinen wir Energiedrinks oder Energieshooter. Ja, all diese Dinge, die wir auf dem Markt kennen, die großen, auch traditionellen Firmen, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind mit dem Roten Bullen und wir kennen sie alle. Das ist ein riesiger Markt auch im Netzwerk. Also 1,6 Billionen Dollar Markt, an dem es gilt, sich seinen Anteil abzuschneiden. Das ist genau das Thema heute Abend. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Forever Green dazu beiträgt, dann ja ein kurzer Einblick mal in ein paar Zahlen, Daten, Fakten des Unternehmens Forever Green. Der Hauptsitz ist in Judah in der Nähe von Salt Lake City. Ja, ein, ein, ein, herrlicher, ein herrlicher Ort, ich war schon viermal da. Ja, wenn man dort diese Interstate- vom Flughafen Richtung Süden fährt, dann kommt man rechts und links überall so Gewerbegebiete, große Verwaltungsgebäude, da sieht man natürlich das who is who der amerikanischen Networkindustrie. und da sitzen auch oder da sitzt auch Forever Green, gegründet 2004, Entschuldigung, gegründet 2004 von Ron Williams, den wir links im Bild sehen, zu dem erzähle ich gleich auch noch ein bisschen mehr, denn wir werden ihn live nächste Woche erleben. Und äh, man begann 2004 mit Vertrieb von Wellness, Schönheits- und Gesundheitsprodukten, wie es viele andere auch tun. Und ja, es bewegte sich eigentlich in den ersten Jahren gar nicht besonders viel. Man hatte irgendwann mal zehn Märkte erreicht. Und Anfang dieses Jahrzehnts, also genauer gesagt 2011, 2012, fand ein Wechsel in der Philosophie statt. Ein Wechsel in der Marketingphilosophie. Und das führte ja zu einem Umsatzwachstum alleine in 2014 von 328 Prozent. Über diese Marketingstrategie werden wir gleich ein bisschen mehr hören. Und genau, Renate, Winterolympiade war in Salt Lake City. Wann genau war das nochmal? Ich habe es vergessen, aber ist auch nicht so wichtig. Ich war auch da schon mal in diesen, an diesen Städten, wo da mal Winterolympiade war. Ich glaube irgendwann Mitte der 90er Jahre. Oder war es Mitte der 2000er Jahre? Ich habe es nicht mehr genau auf der Uhr. Während der Olympiade war ich nicht da. Aber es ist eine wunderschöne Ecke. Ja, direkt am Fuße der Rocky Mountains gelegen. Tolle Gegend. Aber das ist ja heute weniger unser Thema. Sondern unser Thema ist vor allen Dingen das Global Express Modell. Und das Modell, das ist dieses das, das Marketing System, das sich verändert. Das hat dazu geführt. Dass dieser unglaubliche Umsatzwachstum entstanden ist. Immerhin eine Entwicklung von zehn Ländern auf über 200 Märkte heute, auf denen äh, Forever Green tätig ist. Das hat noch kein anderes Networkunternehmen der Welt geschafft. Wodurch? Durch die Konzentration in der Expansion auf das Briefumschlaggeschäft. Oder wie der Neudeutsche sagt, ja, der, oder der, ja, der Neudeutsche sagt dann äh, Envelope. Business und das ist genau der Kernpunkt, unser Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die mit den Briefumschlägen. Dadurch können wir weltweit unsere Produkte ohne großen logistischen und anderen Aufwand äh, durchführen. Die Produkte sind natürlich auch für eine Abmessung so, wenn man sie in einen Briefumschlag packen kann und versenden kann, kann man sie auch einfach einstecken. Ob das im Sacco. Beim Mann ist oder in der Handtasche bei der Frau oder auch bei der Handtasche im Mann, auch das gibt es ja immer öfter, man kann diese Produkte mitnehmen und man kann sie dadurch natürlich auch schnell zeigen. Ich habe letzte Woche hier einen Networker, auch einen bekannten Networker getroffen, hier an der Costa del Sol. tummeln sich so einige und eines anderen Unternehmens, eines anderen amerikanischen Unternehmens, ich sage den Namen jetzt hier nicht, spielt auch keine Rolle, die machen das so ähnlich. Auch die haben sich konzentriert auf so kleine Umschläge, auf kleine Produkte, ja, auf kleine Testgröße, ja, Umschläge und sind damit auch sehr, sehr erfolgreich. Aber der Unterschied ist ein anderer zwischen denen und uns. Das ist das nächste Alleinstellungsmerkmal. Wir haben eine hohe und schnelle Wirkkraft. Das heißt, ich muss hier nicht einem Kunden etwas geben und sagen, probier es mal die nächsten vier Wochen oder acht Wochen aus und dann wirst du feststellen, was passiert sondern wir haben Produkte in diesem Envelope-Bereich, die so schnell wirken, dass man praktisch dabei stehen bleiben kann oder dabei sitzen bleiben kann, dass sofort etwas passiert. Und das macht genau diese Kombination, die hohe schnelle Wirkkraft, einfach mitnehmen, einfach zeigen, kleine, ja, kleine Päckchen, die man weitergeben kann, auch ohne großen finanziellen Aufwand, das kommt hier immer mit dazu. Das heißt, wir können mit Menschen darüber sprechen, wir können sie das Produkt testen lassen. Nee, sitzen bleiben kann man da nicht mehr, Franz. Schöne Grüße nach Bocholt. Schön, dass du auch da bist. Und das Produkt, von dem ich jetzt heute Abend spreche, das ist nicht das einzige Produkt, aber das ist das Produkt, um das die, um das die ganze Welt momentan sich dreht. Das kann man wirklich so sagen. Es ist fantastisch. Wir haben gerade den, im Dezember, ja, Mitte, Anfang Dezember den Versand begonnen, weltweit in über 200 Länder. Viele von uns. Viele, ach, du bist der, ach, okay, der Vater von der Kirstin. Hallo Franz, wenn ich das jetzt so das sagen habe Ich dachte, es wäre der Franz aus Bocholt. Aber herzlich willkommen und äh, ja ich, ich sage jetzt mal Sie, weil wir kennen uns noch nicht persönlich, aber ich weiß, dass Sie auch einer derjenigen sind, die schon vom Prodigy G5 äh, profitieren. Und was ist Prodigy G5? Erstmal der Begriff, der Name ist ja Wunder 5. Das ist ja schon mal ein Name, der es in sich hat und der viel verspricht. Und warum Wunder? Ja, das hat natürlich in erster Linie mal etwas mit dem Arzt zu tun, mit dem, ja, mit dem, mit der Person, mit dem Wissenschaftler, der dieses System oder diese Technologie, die sich hinter PolyG5 äh, verbirgt, erfunden hat. Und das ist ein wirklicher Wunderarzt, aber im positiven Sinne. Denn äh, er ist wirklich äh, ja, unglaublich, ich habe ihn persönlich jetzt kennengelernt, einige von euch auch, in, äh, in Paris, wo wir eine Konferenz hatten Ende November und äh, ein, ein faszinierender Mensch. Und äh, ja, ganz kurz nochmal ein paar Stichpunkte, jüngster Arzt der Geschichte der Menschheit, mit 17 Jahren fertig ausgebildeter Arzt, dafür sogar einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde bekommen. Er ist heute praktizierender Augenarzt, Chirurg, Lehrer und Forscher, unter anderem an der Universität von Utah und diese räumliche Nähe natürlich auch zu Evergreen und vor allen Dingen seiner Freundschaft mit unserem Inhouse-Arzt, also mit dem Arzt, dem Adam Saucedo, der uns ja schon seit vielen Jahren in der Company begleitet, auf der wissenschaftlichen Seite, auf der medizinischen Seite. Die beiden sind befreundet. Und der Adam Saucedo hatte diese Idee und hat natürlich mit dem Wissen und der, der wissenschaftlichen Fähigkeit von äh, Bala Ambati dann zu dem gebracht, zu dem Ergebnis gebracht, das heute unser Produkt ausmacht. Ich nehme es jetzt mal vorweg. Das ist diese Technologie, die das Produkt einzigartig macht. Das ist das sogenannte Trans-Amor-Prinzip. Das ist nichts anderes als ja, eine... Eine chemische Formel, wenn man so will, ein, eine, eine Formel oder ein, ein Bestand erzeugt, der sich wie ein Schutz, wie ein Amorfahrzeug, wie ein gepanzertes Fahrzeug um Nährstoffe, um, ja, um Vitamine und so weiter schließt und diese Nährstoffe auf dem Transport durch den Körper schützt. Das größte Problem, wir haben es im Video vorhin gesehen, das größte Problem der Nahrungsmittelindustrie, der herkömmlichen Nahrungsmittelindustrie und Nahrungsergänzungsmittelindustrie, ist ja, dass äh, sie eigentlich nur teuren Urin erzeugen, wie äh, gerade Ron Williams auch sagte. Das heißt, sie werden durch den Körper durchgespült, werden ausgeschieden und haben nur in ganz, ganz kleinen Anteilen überhaupt etwas bewirkt. Das verhindert Trans Amor. Vor allen Dingen natürlich bei den eigenen Inhalten. Die eigenen Inhalte sind natürlich neben dieser Technologie Phytoplankton, der nur Natur oder die, die voll die, die wie sagt man die, die Nahrung oder das Nahrungsmittel, das natürlich das Urnahrungsmittel ist, das kompletteste Nahrungsmittel überhaupt. Phytoplankton, dann natürlich Antioxidantien, da sprechen heute alle Menschen drüber, Vitamine sowieso und natürlich auch Energie ja in Form von grünem Tee, all das hier zusammengefasst, kombiniert mit dieser Technologie und hier sehen wir, das sind diese fünf Faktoren, die sind der, der Bestandteil von der Prodigy 5, denn das sind die fünf wesentlichen Faktoren in diesem Geschäft und das führt dazu, dass unter anderem auch die Fachpresse die deutschsprachige Fachpresse, aber auch international, heute schreibt Prodigy Five, wird zum nächsten Forever Green. Ein Millionen haben wir schon, genauso revolutionär, allerdings auf einer anderen Basis, das sind unsere Powerstrips. da werde ich heute Abend nichts drüber sagen, das bitte ja mit der Person besprechen, die zu heute Abend eingeladen hat. Und wer oder die Presse, die das schreibt, hier ist für mich die wesentliche Presse im deutschsprachigen Raum für unsere Branche, das ist mlm-worldwide.de. Ich sage da gleich noch mal was zu, aber dieser Artikel, um den es hier geht, mit etwas mehr Informationen, ist dort im Original zu finden. Wenn man in einem Network, in einem Produktnetwork startet, hier geht es ja um den Vertrieb natürlich von unseren Produkten, hier geht es um den Vertrieb auch von polyg 5, dann muss man natürlich selbst Produkte haben. Warum? Ganz einfach, ich muss... Ich such, wir suchen keine Verkäufer, niemand, der unser Produkt verkauft. Wie verkauft sich ein Produkt am besten, indem man selbst begeistert ist und mit anderen Menschen darüber spricht? Das ist die Basis. Ein Großteil unserer Geschäfte heutzutage weltweit, egal um was es sich dreht, wird durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda getätigt. Und das ist einfach das, was sich Network Marketing zu eigen macht. Und dazu benötige ich natürlich selbst erstmal Produkte. Und ich muss diese Produkte lieben und ich muss mit diesen Produkten leben. Und wenn ich das tue, ganz automatisch, tue ich das, was alle Menschen tun, die, die zufrieden sind, die begeistert sind mit einer Dienstleistung, und mit einem Produkt, sie sprechen mit anderen Menschen. Und wir haben hier drei Einstiegsgrößen. Bitte das auch im Detail besprechen mit dem Gastgeber, mit der Person, die eingeladen hat, heute Abend. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Das ist das, was ich im Moment vor allen Dingen empfehle, weil Prodigy 5 ist eine riesen, Bringt eine riesen Nachfrage. Es ist auch ein Superstart. Dazu noch extrem günstig. Und hier gibt es drei Einstiegsgrößen. Einmal diese Prodigy 5 Single Case. Das ist natürlich die günstigste Variante. Ja, In so einem Single Case sind 28 kleine Tütchen. Das sind Portionstütchen. Die kann man aufreißen und die kann man entweder auch so aus der Tüte zu sich nehmen, einfach runterschlucken. Wer das mag, oder man verdünnt es mit Wasser oder in seinen Fruchtsaft. Wie auch immer man das geschmacklich will, die Wirkung ist immer die gleiche. Es funktioniert auch innerhalb von wenigen ja, Sekunden bis wenigen Minuten. Das sind auch die Feedbacks, die ich von, von Kunden jetzt auch unserem, aus unserem Kreis erhalte. Ja, dann habe ich natürlich 28 Portionen das reicht ja gerade mal für mich selbst. Wenn ich Schwierig, dann müsste ich hier schon teilen. Ja, das ist zwar nett, aber besser ist, beide Partner haben ihr, eigenes, haben ihr eigenes kleines Tütchen. Da brauche ich also schon mal ein Double Case. Und wenn ich jetzt noch ein Geschäft aufbauen will, damit, also hier mal ein paar von diesen Tütchen, von diesen Portionstütchen in der Tasche haben will oder in der, ja, in, im Sakko haben will, dann benötige ich natürlich sehr viel mehr, denn je mehr ich dann habe, um, um mit so mehr Menschen kann ich sprechen. Deswegen der ideale Start, wer mich fragt, und das tun auch 80 Prozent unserer neuen Geschäftspartner, das ist der Start mit diesem Prodigy 5 Founder Pack. Das ist ein besonderes Paket, das ist limitiert in der Zeit, in der es zur Verfügung stehen wird. Es ist im Moment noch zu, stets zur Verfügung. Ich empfehle es jetzt, weil es hat noch obendrauf auf das Prodigy 5 noch eine Packung, man kann das hier schlecht erkennen, eine Packung Beauty-Strips. Das ist ein anderes Produkt aus unserem ende bereich Das geht so in die Kosmetik, aber das ist oben obendrauf kostenlos dazugepackt und ich habe sowieso noch einen Vorteil, weil ich bekomme 5 mal 28 von diesen Tütchen für nur 272,95 Euro. Thema Autoship, ganz kurz, auch ganz wichtig, denn was nützt es mir, wenn ich mir einmal Produkte kaufe und sie nicht kontinuierlich weiternehme? Ich brauche sie sowieso für mich selbst, aber ich brauche sie auch meinen kontinuierlichen Geschäftsaufbau. Wenn ich jetzt das Geheimnis verrate, dass all diese Autoships, also all diese Bestellungen, die dann automatisch erfolgen, erstens immer gewährleisten, dass man für alle Einkommensarten qualifiziert ist. Immer. Und dass zweitens man es schafft, durch eine dieser Einkommensarten so viel Geld jeden Monat zu verdienen, dass man sich das leisten kann, weil das nämlich dann kostenlos ist, dann wird das Ganze natürlich interessant, denn damit ist mein eigener Konsum immer kostenlos und mein weiterer Geschäftsaufbau. Und wir haben drei Größenordnungen von Autoship und haben hier ein, ein tolles Paket übrigens, das ist nur als Autoship zu haben, nämlich das ist das 5 Triple Habit Pack, also das das ist ein Dreierpaket zu einem sensationellen Preis von 136,45 Euro. Das gibt es nur als Autoship. Die Versandkosten sind frei. Liebe Freunde, wenn ihr das jetzt macht, dann sichert ihr euch auch für die nächsten Jahre einmal das Einkommen, das heißt die Qualifikation natürlich zu den verschiedenen Einkommensarten und ihr sichert euch die Produkte zu diesem günstigen Preis. Also da würde ich zuschlagen, Mindestens hier doch das Double Case macht. günstiger bekommt man eine Qualifikation in keinem anderen Network-Unternehmen. Dazu haben wir den Prodigy 500 Founder Club gegründet. Ja, der ist ganz besonders exklusiv. Und ich freue mich, dass wir gerade kurz bevor wir mit der Veranstaltung gestartet haben, hat mir die liebe Zweig eine Nachricht geschrieben ins Phoenix-Team, dass sie eine Geschäftspartnerin heute, kurz vorher schon gewonnen hat, die sich qualifiziert hat, die gestartet ist und sofort qualifiziert hat für diesen für diese Prodigy Hall of Fame, die es dann nämlich geben wird aus diesen aus in diesem Founder Personen, die eins zu die fünf neue Mitglieder werben ins Geschäft bringen, die genau dieses Prodigy dieses Prodigy Five Founder Launch Paket bestellen. Und mehr müssen Sie gar nicht tun. Wenn Sie davon fünf haben, werden Sie ein Leben lang in dieser Hall of Fame bleiben. Die ist auf 500 Mitglieder begrenzt. Es wird Vorteile geben bei Großveranstaltungen, eigene Eintrittsbereiche, ja, besondere Anerkennung. Und vor allen Dingen eins, in den, nächsten, in den nächsten Wochen wird der Umsatz oder ein Teil des Umsatzes wird mit diesem Founder Club. Mitgliedern geteilt. Es gibt also eine zusätzliche Auszahlung aus den Umsätzen, nicht nur von Polyg 5, sondern von dem Gesamtumsatz von FGX, der erreicht wird in den nächsten Wochen, wird geteilt mit diesen Mitgliedern. Und die Kirstin hat mir vorhin gesagt, sie hat mit den USA gesprochen. Wir haben jetzt 114 Positionen, 114 Founder. Erst muss man dazu sagen, ja in, in der in der Hall of Fame. Es können also noch viele dazukommen, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das jetzt ein paar Wochen lang so bleibt, denn das ist ja ein, internationaler, äh, ein internationales Geschäft. Das heißt, alle anderen Märkte werden sich natürlich auch darum reißen. Also Prodigy 500, Founder Club, seid mit dabei. Mehr muss man nicht tun. Fünf neue Mitglieder finden. Das wollen wir sowieso, wenn das Geschäft wenn das Geschäft äh, sich entwickeln soll. Und Sie starten mit Prodigy 5 und dann am besten mit dem besten Einstieg, ja, wo Sie das den meisten Wert fürs Geld bekommen. Werden wir über Einkommen reden, auch hier natürlich wie das, wie jedes Mal, wenn ich sage, ich kann jetzt heute nicht den gesamten, den gesamten Einkommensplan, den Kompensationsplan äh, im Detail klären, der ist aufwendiger. Ja, deswegen tun wir das immer in einem Training, in einem separaten Training. Aber ich möchte trotzdem einen schnellen Überblick geben, welche Einkommensformen es gibt. Und wir kennen bei Forever Green sechs Einkommensarten. Der, die einfachste Einkommensart ist die Handelsspanne. Das ist der sogenannte Retail-Bonus. Den bekomme ich, diese Handelsspanne verdiene ich an, an Kunden, Neukunden, Bestandskunden, spielt keine Rolle. Jedes Mal, wenn ein Kunde auf meiner Webseite, jeder von uns hat einen Webshop, ja, bestellt, dann bestellt er zum Verkaufspreis. Ich habe selbst den Handelspreis, auch wenn ich das Produkt gar nicht bewege. Ich habe den Einkaufspreis. Die Differenz ist etwa 20 Prozent. Die werden meinem Konto, meinem Provisionskonto, gut geschrieben. Das Gleiche gilt bei der Neueinschreibung eines neuen Partners. Denn bei der Ersteinschreibung bekommt der neue Partner die Produkte zum ganz normalen Verkaufspreis. Auch hier deswegen wieder eine, eine Handelsspanne für den Einschreibenden. Und die wird auch wieder bargeldlos natürlich auf dem Provisionskonto gut geschrieben. Dann haben wir den Starterbonus, ja ein, ein neuer Bonus, der jetzt auch erst seit vier Wochen besteht. Ich halte ihn für ganz interessant, für sehr hoch interessant, weil er dafür sorgt, dass man bereits von Anfang an Geld verdient, und zwar schneller als jemals zuvor. Auch dazu natürlich mehr Details auf einem entsprech entsprechenden Training. Hier noch mal ganz kurz, um das Prinzip zu verstehen, wie unser Geschäft funktioniert. Jeder von uns ja, spricht Menschen, begeistert Menschen, völlig gleich, wo die herkommen. Das ja, können Menschen sein, die ich schon lange kenne, das können Menschen sein, die ich gerade kennen lerne und denen ich begeistert von meinem Produkt erzähle, sie testen lasse und diese Person, dieser Personenkreis, der baut sich hier völlig willkürlich, natürlich unter mir auf. Da gibt es dann immer hier oben die sogenannten Erstlinien, das sind die Personen, mit denen ich persönlich spreche. Und dann gibt es die zweite Linie das sind die Personen, mit denen meine Erstlinien sprechen. Und so weiter und so fort. Drittlinie, Viertlinie. Und daraus bildet sich eine große Struktur, die muss ich auch gar nicht alle kennen, diese Menschen. Das können am Anfang sind es vielleicht 10, 20, 30 und es werden eines Tages einige Hundert oder auch wie bei mir einige Tausend und man kennt diese Menschen natürlich gar nicht mehr, aber sie bilden eben diesen Grundstein oder wie wir sagen, diese, dieses Wurzelwerk unseres Netzwerkbaumes, und dann auf der Oberfläche wird natürlich aus diesem Personenkreis wird dann, entwickelt sich dann ein, ja, ein tragender Baum, im Wesentlichen aus zwei Ästen. Und diese zwei Äste verasten sich oder ver, ja, ver, ver, vergabeln sich immer weiter in weitere zwei Äste und so weiter und so fort. Und der Personenkreis, den ich hier unten in, in meinem Wurzelwerk aufgebaut habe, der wird da angeordnet und zwar immer nach Eingang, also nach, nach Start, nach Startdatum und natürlich nach Zugehörigkeit äh, zu einer der Generationen, die ich hier gebildet habe. Hört sich kompliziert an, muss man selbst auch gar nicht großartig verstehen, denn das macht das System für uns. Letztendlich ist ein Kompensationsplan nichts anderes als ein dargestelltes Softwaresystem. Wir müssen da nicht selbst dran sitzen und das selbst berechnen, sondern das macht unser ausgeklügeltes System, für uns in Real-Time übrigens in dem Backoffice, das jeder miterhält als Mitglied, äh, ersichtbar. Also jeder kann 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, auch über die Feiertage, natürlich seine Entwicklung, die Entwicklung seines, seines Baumes äh, verfolgen und damit natürlich auch Provisionen, die daraus anfallen. Wir haben einen neuen Smart Builder Bonus auch für etwa vier Wochen gestartet oder ein Smart Builder System. Ich finde es ein herrliches System, weil es, es bildet Menschen aus. Das größte Problem im Network ist immer die, die Multiplikation. Ich weiß vielleicht selbst eine ganze Menge, aber wie kann ich dafür sorgen, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, die ich ins Geschäft bringe und die Menschen, die die ins Geschäft bringen, wie kann ich dafür sorgen, dass wir den gleichen Wissensstand haben. Das hat uns hier die Company abgenommen mit dem Smart Builder, ein tolles System. Ja, auf spielerische Art und Weise das Geschäft kennenlernen. Ob Produkte, ob Marketingplan oder, oder, oder. Hier kann man sich registrieren unter smartbuilder.forevergreen.org oder eine App für, für Android oder für Apple runterladen und kann hier ja, sich austoben und dabei lernen. Man erhält Punkte, ja, das sieht so aus. Das ist hier meine eigene Seite vor etwa vier Wochen als Screenshot aufgenommen. Man kann also hier kleine Aufgaben erledigen. Was ist vor evergreen? Yes, das sollte man sollte ich wissen. Ja, aber wenn man jetzt gerade neu startet, dann bekommt man eben diese Basisfragen auch beantwortet. Und wenn ich sie beantwortet habe, mir wird auch gesagt, wo ich die Antworten finde, dann bekomme ich dafür Punkte. Diese Punkte werden wieder auf ein Konto gesammelt. Und dafür gibt es zum Beispiel kostenlose Produkte oder, oder, oder, Belohnungssystem. Ich finde das, find halt das für eine herrliche Geschichte. Und ich hoffe, dass auch die Älteren unter euch heute das alle nutzen. Was wird die Zukunft sein, was die Produkte angeht mit Forever Green? Wir haben auch viele, viele andere Produkte, die ich jetzt heute Abend gar nicht vorgestellt habe. Ja, auch Produkt, einem sogenannten Farmers Market, das sind Produkte, die kommen auch in Containern, also in Dosen und so weiter, werden also normal versendet. Auch das ist möglich im E-Commerce. Aber auch diese ein Teil dieser Produkte, wie zum Beispiel unser beliebtes Pulse 8, ja, ein, ein tolles L-Arginin-Produkt, das wird dann auch in Zukunft in kleinen Portionstütchen verpackt, anstatt in einer Dose. Somit kann das auch als Envelope-Modell benutzt werden. Oder zum Beispiel unser Ketonics das momentan in Europa nicht vorhanden ist, aber dann, wenn es in diese kleinen Umschläge kommt, auch nach Europa kommen könnte, ein sensationelles Abnehmprodukt aus den USA. Das Ganze ist eben Betonung des Global Express Modells. Damit sind wir groß geworden. Mit dem Powerstrip werden wir das jetzt weiter fortsetzen mit Poly G5 und dieses Modell weiter ausbauen. Als Phoenix Team... Ja, wir sind nichts anderes. Ich werde auch gefragt, was ist das Phoenix Team? Das Phoenix Team ist eigentlich nur eine Hilfsorganisation von selbstständigen, unabhängigen ja, Mitgliedern. Und wir, wir bauen haben ein bisschen mehr Support noch mit eingebaut. Also das ergänzt, was die Company gar nicht tun kann. Wir gehen hier ein bisschen mehr in die Mitgliederunterstützung. Deswegen gibt es ein Portal, ein Phoenix Team. Punkt Pro. Ich empfehle jedem neuen Mitglied, jedem, er muss noch nicht mal als Mitglied sein. Ich empfehle jedem Interessenten, sich dort kostenlos zu registrieren. Denn als registriertes Mitglied bekomme ich den Newsletter. Ich habe dort ein, ein Informationsteil, ja, wo ich ja, ständig aktualisierte Informationen auf kürzestem Weg erhalten kann. Und ich habe als Mitglied dort sogenannte Landing Pages. Das ist der Trend, dass man heute auch die sozialen Medien nicht nur aus Spaß nutzt, sondern damit Geschäfte machen kann, indem man eigene Landing Pages sich baut bzw. vorgebaute Landing Pages benutzt. Eine Landingpage ist kostenlos immer dabei. Will man professionellere Pages haben, will man professionellere Auftritte haben, dann gibt es. Das natürlich auch für ein kleines Aufgeld, aber das ist nicht viel Geld. Ja, und viele unserer Mitglieder nutzen das. Aber wie gesagt, erstmal sowieso kostenlos zu testen, kostenlos auszuprobieren. Und wenn man dann mehr will, kann man das alles in dem Portal tun. Ich habe über MLM Worldwide schon gerade gesprochen. Ich halte das für ein tolles System und kenne die beiden Treiber auch schon seit vielen, vielen Jahren, würde ich zu sagen seit zwei Jahrzehnten. Und ich halte es für eins der besten Systeme und ich bitte euch, euch da auch zu engagieren, zumindest einzutun, den Newsletter von denen, sich für den Newsletter von denen einzutragen, den findet ihr unter www.mlm-worldwide.de und da werde ich nicht nur über mein eigenes Geschäft, über Forever Green, sondern über die gesamte Branche informiert. Das schadet nicht, das schadet nicht zu wissen, was auch andere Mitbewerber in diesem Geschäftsbereich Tun, welche Produkte sie haben, was sie an Umsätzen machen, was sie an Markteröffnung haben, das gehört einfach mit dazu, wenn man sich einigermaßen professionell in so einem Geschäftsbereich bewegen will. Was das der große Vorteil ist, wenn man sich darüber hinausgehend ja, einträgt, wie zum Beispiel, ich habe hier so eine ein VIP-Position, andere auch aus unserem Team, dann erscheint man, immer dann, wenn jemand Forever Green sucht, oder da auf die Seite geht, dann erscheint man da mit seiner eigenen Präsenz. Und wenn das jetzt jemand ist, der ja wie man an, einen Ansprechpartner sucht, weil er der an Forever Green interessiert ist, dann kann man eben darüber auch neue Kontakte zusätzlich generieren, die man ohne diesen Eintrag nicht hätte. Sich da bitte auch mal informieren, kann man da alles kostenlos tun. Man kann auch da einen Ansprechpartner finden der einem da mehr Details zu erklären. Ich habe das nun mal hier in die Präsentation mit eingefügt, weil ich von vielen gefragt werde, was kann man eigentlich über Facebook hinaus noch tun? Wie kann man Präsenz zeigen? Wie kann man sein eigenes Geschäft promoten? Wie kann man sein Geschäft promoten? Das sind natürlich auch in einem Online-Geschäft, die sogenannten Offline-Veranstaltungen, also die Live-Veranstaltungen. Und hier freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir den Gründer von Forever Green, Ron Williams, einen begnadeten Sprecher, den, ja, den, den Top-Trainer von You of You hier in Europa haben werden im Januar. Und das sind die Zeitpunkte. Ich habe noch keine weiteren Details. Sobald ich die habe, werde ich die bei uns im Chat und so weiter bekannt geben. Aber die Daten könnt ihr euch hier schon mal notieren. Paris, Amsterdam, vor allen Dingen dann natürlich für euch auch Frankfurt, Wien und Zürich. Und äh, wie gesagt, detaillierte Informationen folgen noch. Aber da wäre ich auf jeden Fall dabei und natürlich nicht alleine, sondern hätte schon Interessenten mit dabei. Denn eins kann ich euch garantieren: wer hier ja, andere Top-Führungskräfte und natürlich vor allen Dingen Ron William live auf der Bühne erlebt, äh, da habt ihr Partner fürs Leben. Das ist gewiss. Ja? Und damit ihr einen Eindruck bekommt über das, was Ron, habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut und äh, freue mich ganz besonders exklusiv fürs Phoenix-Team anzukündigen, dass wir heute in einer Woche, also Donnerstag, den 5.1. Ron Williams live hier bei unserem Webinar haben werden als Hauptteil. Es wird also keine Präsentation geben, sondern es wird Ron Williams hier live und exklusiv zum Phoenix-Team sprechen. Timing, Zugangslinks wie gehabt, wie heute auch, es ändert sich nichts. Ja, 19.20 Uhr beginnen wir mit Chat und mit Musik und 19.30 Uhr starten wir mit der Veranstaltung. Wir werden zusätzlich dabei haben, die einzige amerikanische Upline, die wir von unserem Team haben. Darüber ist schon die Company. Das sind Kevin Kerenen und Travis Bott. Ich freue mich ganz besonders, denn sie sind selten in Europa, sie sind selten bei solchen Veranstaltungen dabei, betreiben ihr Geschäft im Rest der Welt. Ja, ich bin praktisch ihr europäischer Ableger, wenn man so will. So, das ist eine Riesengelegenheit. Einmal natürlich diese beiden Herren, kennst du tolle Networker, erfolgreiche Networker und beide Allstars, höchste Position oder zweithöchste Position inzwischen, aber die höchste bisher erreichte Position in unserem Marketingplan. Und natürlich vor allen Dingen Ron Williams, wer ihn erlebt, auch online, auch in einem Webinar, wird das nicht vergessen. Und das Ganze ist natürlich kostenlos. Das Ganze ist vor allen Dingen ja auch unbegrenzt verfügbar. Das heißt, ihr könnt, viele, viele Menschen mit dazu einladen. Macht entweder eigene Meetings zu Hause, setzt euch an den Rechner, macht den Lautsprecher an, setzt euch Menschen mit dazu oder gebt den Link weiter und lasst die Leute, die Menschen sich selbst einloggen. Ja, wir sind unlimitiert, was die Teilnehmerzahl angeht. Ich würde heute schon, wir haben eine Woche, ich würde heute schon anfangen mit der Werbetrommel und je mehr Menschen ihr da habt, selbst da habt, umso mehr Menschen werden begeistert sein und begeistert mit euch das Geschäft aufbauen. Und das ist die Voraussetzung natürlich, ja, ein Erfolg, ein Erfolg am 5. Januar oder auch ein Erfolg jetzt die nächsten Tage über den, über den Jahreswechsel hinaus, führt natürlich dazu, dass das Jahr 2017 umso erfolgreicher wird. Und ich wünsche an dieser Stelle natürlich, ich habe uns gefällt mir gerade auf, etwas unterschlagen. Ich habe ja heute angekündigt, dass die Kirstin Rosenzweig dabei sein wird. Ich habe auch ein kleines, ja, ein kleines Video von ihr. Dieses Video dauert zwölf Minuten. Deswegen habe ich es in Absprache mit ihr natürlich heute nicht gezeigt. Aber ich habe es für die Interessanten, Es ist ein Video über Prodigy 5, über ihre Erfahrungen, die sie damit gemacht hat und warum sie Prodigy 5 empfiehlt. Ich habe es euch als Download hier unten links äh, hinterlegt. Ja, ich möchte es jetzt in dieser Runde, es würde den, den zeitlichen Rahmen springen, nicht zeigen. Kerstin wird auf jeden Fall bei den nächsten Veranstaltungen, also nach RON, auch immer einen Produktpart machen. Ich würde mich auch freuen, wenn andere von euch aus diesem Team die ja mal kleine Ein Inputs haben, die etwas über auch Powerstrips erzählen wollen, das tun, als kleines Video aufnehmen, mir zur Verfügung stellen oder auch live natürlich bei einem, so einem Webinar dabei sind. Also Kirstin kann heute Abend nicht dabei sein, aber ihr Papa ist dabei und insofern ist sie natürlich auch gut vertreten. Also Nächste Woche auf jeden Fall mehr von Kirstin und äh, ja, jetzt bleibt mir dann nur noch natürlich ein tolles 2017 zu wünschen, ein frohes neues Jahr zu wünschen an euch, an eure Angehörigen und wir werden am Montag kein Training machen. Ja, vielleicht ist der ein oder andere dann noch auf Rollmops unterwegs, nach, nach als steht Neujahrsfolgen. Ansonsten hören wir uns dann wieder am Donnerstag mit Ron Williams. Ich halte euch auf dem Laufenden über alle Dinge sowieso in den Chats, auf Facebook und so weiter. Also viel, viel Spaß. Schönen Abend. freut mich. Ich freue mich auf 2017 mit Prodigy 5. Besser konnte das Timing nicht sein und macht es gut. Ein kleines Video noch zum Schluss und bis dann, meine Lieben.